Beschäftigt sich der Emil eigentlich mit Innenpolitik? <lacht> was? Mit unserer? Haufa, <lacht> <lacht> was sagst denn du zu unserer Innenpolitik? Genau, In Korruption, obstreiten, negieren, irgendwelche abstrusen Argumente finden, Wortglauben gegen Ausländer hetzen. Lenkt das nicht alles davon ab, dass es in Österreich einen Putsch geben hat? es euch einfach alle und geht's mitten auch da klatschen. Toi, toi, toi.